Und sobald wir das Versteck gemacht haben, geht's dann in die Story-Mission. Ich glaube, ich habe Geld gekriegt. <lacht> ah, ne, eine Mission, nicht. Okay. Alright, aber nach der Mission und den Stories und so sollte ich dann schon ein bisschen mehr Cash haben. Können wir ein bisschen mehr Geld machen? Oh, okay, <lacht> okay. Guter Entry. Acht Minuten Zeit habe ich dafür. Okay. soll ich hinkriegen, wenn ich so durchkomme? Aber ich glaube, das wird noch schwieriger. Daher Sieht schon gut aus bis jetzt. Momentan ist einfach ein bisschen Kreise rein. Ich hoffe, ich mache äh, keinen Fehler mit meinem Weg. Aber dazu ist Assassin's Creed dann doch ein bisschen zu linear. Ja, wach ja, auf! Los! Nice. Nein, komm. Ja, danke. Hier wäre es echt cool, wenn ich mit der Kamera schon umschauen könnte. Zum Beispiel hier weitergeht. Ich habe absolut, absolut keine Ahnung, was hier weitergeht, das ist das Problem. Ah, ich dachte, von hier komme ich, aber das. ja, okay. Schlimmer finde ich in solchen Parcours-Teilen so, nimm keinen Schaden. Aber das geht jetzt hier voll klar. Einfach nicht runterfallen und alles ist gut. Die Kamera war gerade gezwungen. Ezio ist halt einfach eine Maschine. da so ein Labyrinth ist eh falsch weiß nicht mal wieso ich die Schätze mitnehme ernsthaft da war einer scheint schon mal richtig zu sein hier, das ist gut. Ich glaube nicht, dass sie so viel eingebaut haben für den falschen Weg. Da kann man sich wenigstens auf Ubisoft ein bisschen verlassen. Aber das finde ich absolut schrecklich gerade. Ich hab Kreis gedrückt, du Bitch. Ah. Schauen wir wo er mich spawnt. Wahrscheinlich oben. Ah cool, ich sehe hier wie viel Zeit ich noch habe. nicht runterfallen, wir haben gelernt. Der hält sich da nicht fest. Oh nein, nicht noch mehr Labyrinth, bitte. Natürlich noch mehr Ich lasse die ganze Schätze liegen, muss Lohnt sich nicht, ich verdiene mehr Geld, wenn ich nichts mache. Falscher Weg wahrscheinlich. Wobei ich komme jetzt recht nahe dran. Oh nein, Kaukuban. Oh ne, komm on. Ich suche die, die den Romulus-Kult anführen. Ja. Das könnte knapp werden. Vielleicht schaffe ich es noch mal schauen. Äh Vielleicht noch nicht. Ah, ups, falsche Richtung. So, es ist echt mühsam. Ja, weil der geht da ran. Kann ich jetzt schwingen? Ich weiß, oben bei mir ist die Flagge, aber ich ignoriere die jetzt mal wegen der Zeit. Bin mir verdammt knapp, aber ich hoffe es reicht. Okay, die Zeit läuft nicht in Cutscenes. Sehr gut. Perfekt. Ein Rückweg, wenn ich falle. Jo, ich bin tot. Also, meine Zeit ist fertig. Ja, toll. Gut, dann konntest ich mir Frage, wenn ich überhaupt noch hinkomme, oder? Ja, könnte reichen. Ich glaube es nicht. Da weiß ich nicht, von wo ich, äh, von, wo ich vom Kreuz aus weiter muss. Das ist doch einfach dumm. Leck mich doch. So weit weg, das reicht nicht. Ich kriege jetzt weder meinen Zeitbonus noch meine Flagge. Toll. Ja, ich weiß. Toll. Alter, dieser Scheiß-Sackgassen. Okay, toll. Loop noch einbauen, weil es lustig ist. Ja, das hätte ich nie geschafft. Ah. Ja. diesem Eindringling geschehen. Hört nicht hin. Die Borgia sprechen durch ihn. Kein Gott. Oh Gott. Lol. Lol. Animation voller Marsch. Das reicht nicht. Nice. Ah, jetzt eine Leiter gehabt. Ja, das wäre vielleicht einfacher gewesen. Sag das mal deinen Kollegen. Ja, hier gegen alle zu kämpfen wäre Zeitverschwendung. Komm, es ist ja auch nicht mein Ziel, alle zu töten. Mehr. Diese Tür, da ist mein Ziel. Ich habe grad gedacht, ich bin wieder am Anfang. Ich wäre mir echt doof vorgekommen jetzt. einer der anderen Tunnel führt uns zu ihm. Ah hier. Schade. Vier von sechs, ups. So, wir gehen raus. Ich weiß nicht, mehr, ob ich das Spiel auf 100% spiele. Ich werde nicht nur die Stories haben. Erfolge sind auch cool, aber ich gehe nicht unbedingt ohne auf Erfolge immer. Könnte ich machen hier vielleicht, mal schauen. Das mache ich immer dann, wenn ich streame, vielleicht so. Ähm, aber ich will auf jeden Fall die Storylines haben, die sich ergeben. Mal schauen, wie ich Lust habe. Es ist Zeit, Lucretias Liebhaber aufzusuchen. Pietro. Meine Männer suchen ihn bereits. Molto bene. Ezio, gestattet ihr... Was gibt Rodrigo es? Rodrigo wurde von irgendjemandem gewarnt, sich von der Engelsburg fernzuhalten. <lacht> Machiavelli. Habt ihr Beweise? No. Ein bloßer Verdacht darf uns nicht trennen. Die Borgia haben unsere Spione aufgedeckt. Wer verrät sie? Maestro Machiavelli erkundigte sich heute nach unserer Suche nach Pietro. Ezio? <lacht> <lacht> ja, klingt nicht so gut für den Dude. Leider. Mal schauen, ob das weiß. So, ich denke, Unterstützung kann man immer brauchen. Boah, haben die viele Leben. Sollen die nicht schwarz aussehen? Oh, okay, ich dachte, das bleibt okay. Santa Justa reitet auf eurer Seite, so wie wir. Die bleiben am Frieden kämpfen. Das finde ich super. Ist... Schwere Waffen und langen Waffen können geworfen werden. LOL. Ich will die Waffe nicht. Ich kann nicht glauben, dass Machiavelli ein Verräter ist. Hm. Ich habe hier immer noch einen Aussichtspunkt Aussichts gemacht. Aber das war cool jetzt. Aber ich dachte eigentlich, ich kriege ein Gildenhaus noch, dass ich da ähm, noch ein paar Assassinen haben könnte, aber nein. Ja, ich weiß. Ich würde wissen, wie hingehen eigentlich. Boah, da reite ich ja ewig in der Gegend um. Ja, aber das klingt schon recht nach Verrat da drin leider. Ich hatte die Hoffnung gehabt, dass es nicht so ist. Mal schauen, was jetzt passiert. Also nicht, dass ich den Dude mag, aber... Naja. Ein Frenzenpasser sieben, dann geht's los hier die Party. Was konntet ihr herausfinden? Pietro soll heute Abend ermordet werden. Cesare schickt seinen Metzger. Alright. Der beste Mann in Roma. Ja. Niemand entkommt ihm. Bis heute Nacht. Kommt mit. Ja, jetzt ich, wahrscheinlich machen wir den die Rettung nächstes Mal erst. Also die nächste Mission. Das ist aber mal. Habt ihr etwas über Cairo herausgefunden? Der Mann ist ein Schauspieler und er tritt heute Nacht noch auf. Ich mag das hier schon, dass wir eine Gilde haben. Das macht sehr vieles einfacher. mega spannend und ich hänge vor. Wow. Könnten schon ein bisschen dafür sorgen, dass man da schneller vorwärts kommt, aber naja. Dafür sind meine Assassinen schon wieder bereit dafür. Macht es auch besser. Da hält mir doch mal aus. Das wollte ich nicht, aber okay. <lacht> Habe ich ja Pech gehabt. Was habt ihr über Pietro erfahren? soll an ein Kreuz gehängt werden. Micheletto nimmt sich ihn mit dem Speer vor. Cool. Okay, pass mal auf, ich muss los. Ich hab's gerade gesehen, ich muss los. Äh, wir machen nächstes Mal weiter. Dann starten wir mit Recording. Oh, warte mal. Hier können wir Briefe lesen. Habe ich was vergessen? Also, wäre vielleicht auch noch was. Ich muss mal noch mein iPad ab, äh, bereit machen. Weil dann habe ich ein größeres Streamlabs. Willkommen zurück, Desmond. Grüezi. Ich muss nur kurz an meinem PC. Das war, glaube ich, dahin. hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wir haben gelöschte Mails. Ah, die haben wir schon gelesen. Aber deswegen geben sie mir an, dass ich neue Mails habe. Und wir müssen kochen am Freitag. Wow, okay, ich dachte, das ist ja wichtiger. Wollen wir mit den anderen noch reden? bin okay, beschäftigt. Dann reden wir nicht, dann gehen wir wieder rein. Will der noch was sagen? Äh? Wir haben keine Zeit ist okay. für Smalltalk. Okay, wir gehen bereit. wieder rein. Ich lösche mal kurz nebenbei das andere Video noch. Äh, wenn wir in die Story kommen, dann geht es natürlich gleich weiter. Ja, das ist ein bisschen doof, aber eben, ich will eigentlich äh, Resident Evil 2 jetzt nicht auf dieser Qualität haben. Tut mir leid, für die auf YouTube, äh, ich habe gerade probiert Resident Evil 2 zu spielen, PS3 habe ich dann gestartet. Äh, die PS3 hat aber die Original PS1-Version, deswegen habe ich jetzt das Remake angefangen runterzuladen. Denn das Original auf der PS4, das Remake davon, sieht einfach schön aus, deswegen wollte ich das jetzt weiterhin so machen. Das heißt, Resident Evil 2 wird ein anders Mal gespielt, vielleicht morgen, mal schauen. Wobei, morgen bin ich mal weg. Vielleicht morgen Abend. Oh, oh, oh. Aber in der Zwischenzeit spielen wir Assassin's Creed voll motiviert weiter. Wo ist Pietro? Das weiß ich nicht. Aber Micheletto wartet am Stadttor im Osten der Terme di Traiano. Er will seine Männer verkleiden, damit der Mord wie ein Unfall aussieht. Er führt mich zu Lucretias Liebhaber, Ezio. Machiavelli hat uns betrogen. Wir mögen es beide nicht glauben, doch jetzt ist es offenbar. Tut, was getan werden muss. Tut ihr es nicht, dann ich. Okay, inzwischen Ohne Wolpes Diebe brauche ich vielleicht meine Rekruten. Ja, die haben wir sich auch. Kurze wir auf L1, ne? Nein, R1. Okay. Da ist ein Haus, das ich kaufen kann, weil ich so rich bin Vielleicht noch nicht Richtig Assassin. Egal, also, ah das kann sein, dass es wegen dem <lacht> Viadukt ist da oben. Es ist beschädigt, das Aquädukt, nicht Viadukt, Entschuldigung. Aber das haben wir doch repariert hier. Also der Typ dürfte eigentlich gar nicht mehr hier sein. mal ganz kurz ob hier unten eine Hitbox kommt deswegen, von der Höhe. Ansonsten ist es das einfach das Zeichen, obwohl wir es schon gemacht haben. Cool, Brücken. So 100 Gold Oh, wow. Ein bisschen mehr. Okay. Ähm, wie Komme ich hier raus? Nicht von hier anscheinend. Okay, dann geht's nicht. Wenn sie Kätzchen töten, dann ist vorbei. Ja. Muss ich das hier unten kaufen? Ich bin verwirrt. Das klingt voll creepy. Ah, oh, oh, oh, oh. Okay, wir haben es schon repariert, das heißt, ähm, deswegen zeigt es uns <lacht> das ist so komisch an. Kannst du nicht hier runter, doch. Okay, die Stimme ist echt unheimlich. Getan. Francesco Troche, lieber Freund, würde ich euch anlügen. Ihr gabt eurem Bruder meine Kriegspläne in der Romagna-Preis, und dieser informierte den Botschafter Venetias. Es war ein Unfall. Ich bin doch euer Diener und Freund. Verlangt ihr etwa, dass ich eure Taten vergesse und auf eure Freundschaft baue? Ich bitte nur, ich verlange nichts. Um Italien zu vereinen, muss ich jede Institution kontrollieren. Und wenn die Kirche aus der Reihe tanzt, werde ich sie komplett vernichten. Ihr wisst, dass ich für euch arbeite, nicht den Papst. Ah, tue ich das, Trocke. Es gibt nur einen Weg, den letzten Zweifel zu beseitigen. Wollt ihr mich etwa töten? Euren treuesten Freund? Natürlich nicht. Dann lasst ihr mich gehen. Habt dank, Cesare. Das werdet ihr... Nicht. Wache! Geb Micheletto die Kostüme für das Spiel! Lucrezia gehört mir! Niemand sonst darf sie haben. Stellt doppelt sicher, dass es richtig getan wird! Ich gehorche, Cesare. Oh ja, werft Francescos Leiche in den Tevere. All right. Also wir müssen alles mit den Assassinen machen. Das ist gut. Wir haben ein Dreier Set. Nice. Was zur Hölle? What the fuck? Wie sieht der um? Hat er mich gesehen? Nein, der hat mich doch nicht gesehen. Ich bleib mal auf Distanz. Mal schauen, ob der wieder umdreht, weil das ist assi Das macht er nur, wenn er mich erwischt, okay Wir räumen hier mal kurz auf ein bisschen. Dankeschön. Ich hoffe jetzt mal, die machen hier drin nicht nur mehr Stress. weil sie wegrennen wollen und dann... Oder so? Ja, und jetzt? Ach so. Nach dem Umziehen, okay, okay. Folgt dir mir zu dem Stück. Kapito? ich muss gucken wo ich entdeckt wurde jetzt Sie ist nicht viel geschlagen. Ich laufe einfach, ich bin doch genau gleich schnell, wenn ich dem nachrenne. <lacht> Die wach machen ja sowieso nichts also ich glaube das ist der einfachste weg Ich frage mich, wie viele von den Leuten, die wir jetzt treffen, äh, wie viele Leute wir jetzt treffen, so. Weil wir sammeln jetzt eigentlich seine Gefolgsleute ein, die Puh. die ja irgendwie im Theater zusammen haben wir sollen. Ich bin aber auch unauffällig da oben. Aber das geht halt echt erstaunlich gut nur mit da dann. Das ist irgendwie traurig. Ich könnte halt. Aber ne, das wäre kontraproduktiv. Da hoch jetzt wird es langsam kritisch hier mit nachrennen ja mal möchte der Herr denn herkommen Ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Da ist jetzt keiner mehr. Wo muss ich denn hin? Ach so. Nach dem Umziehen folgt ihr mir zu dem Stück. Kapito? Das ist für dich. Ich muss schauen wegen den Zielen. Der hat so einen richtig aggressiven Schritt drauf. Na komm, wenn wir gerade schon eins haben. Vorhin hätte ich eins rufen müssen, deswegen habe ich es nicht gemacht, aber... Alles gut, jetzt können wir unsere Balken oben links wieder laden. Jetzt gibt er aber Gas hier. Da muss ich aufpassen wegen den Wachen sogar noch. 3 Oh, jetzt haben mich viele gesehen. Ich habe ein Problem. zu dem Stück. Ah, ich dachte schon, die lassen ein Ziel stehen. Okay, wir haben jetzt sechs Kostüme. Aber jetzt laufen wir in dieses Kolosseum rein. Also, hier müsste nicht fertig sein. Ich suche Pietro. Auf der Bühne, Signore. Einer meiner Männer führt euch hin. Nicht vergessen. Ich trage das schwarze Wams. Schützt mich und wartet, bis Pilatus nach dem Zenturio ruft. Ich muss vor ihm zu Pietro. Alright. Jetzt stehe ich natürlich hier draußen. Niemanden außer den Schützen töten. Okay, ich probiere es mal. Äh, ja ladezeit so. ähm, ich will kurz was gucken das wird sicher teurer Aber das geht eigentlich sogar noch warte mal kurz mir fehlt fast nichts. klauen äh, ja das machen wir nachher dann nach der mission kriegen wir sicher nochmal mal cash dem fall Dann können wir uns einfach das kolossium leisten ist ja voll gut jawohl niemanden außer den schützen töten ist unsere mission die sollte machbar sein in theorie Ich frage mich halt, ob das auch für meine Assassinen gilt, dass also ich der sich die nicht einfach losschicken kann. Ich vermute mal schon. Weil sonst töten wir ja trotzdem Leute. Ich frage mich, ob ich einfach einen durchrennen kann. Oh, hab mich gesehen, scheiße. Ich dachte halt, das sieht mich da da nicht. Wie komme ich jetzt zur Spitze hoch? Wahrscheinlich hier hoch. Nein, das war nicht die Lösung. Ich kann die Kamera nicht drehen. Okay. Diese Mission, ne? Ich weiß gar nicht, wieso ich die mache. <lacht> ich muss das mal nachschauen. Ich weiß bis heute nicht, ob das eine Trophäe gibt, überhaupt, wenn ich da 100% erreiche. Noch wenn. Ich finde es eigentlich cool, wenn wir nicht alle töten. Aber es fühlt sich teilweise so useless an. Also Game Mechanik-mäßig bringt es absolut nichts, wenn wir es nicht machen, aber. Wir sind halt Assassinen, ne? Wir probieren alles sneaky zu machen. soll jetzt alles rundherum laufen komme ich da hoch kann ich doch safe hochklettern hm, da komme ich nicht ganz hoch ich glaube ich muss schon von irgendwo hier drinnen bin ich den letzten mal hochge hochgekommen da drüben okay wir gehen noch ein bisschen weiter nach links ich glaube halt so ein Kolosseum ist teurer als 35k also 34,6 glaube ich wenn ich es richtig habe aber naja ist ja fast nix eigentlich also ich habe in der Stadt schon für, mehr für kleinere Gebäude mehr gezahlt, jetzt Kirchen und so halt, ja. Aber trotzdem, ich habe das Gefühl, das ist recht wenig. Irgendwas wüssten sie nicht, so, ja, was sollen wir jetzt da draufschreiben? Ja, schreib einfach irgendwas, ist doch egal. dass mein Weg den nicht gehen muss. Das hat jetzt wirklich Prince of Persia Style. Irgendwie kann ich mich an diesen Teil erinnern, aber... Warum, warum, hast du mich verlassen? Merda, welches Kreuz ist Pietrus? Hört! Hört, wie er nach diesem Elia ruft, auf dass er ihm helfe! Wartet, und wir werden sehen, ob Elia sich herwagt oder nicht! Mich dürstet sehr! Mich dürstet sehr! Ja, du wirst nie mehr trinken! Okay, interessant. Nochmal kurz... Wir stürzen uns mal da runter, wenn er mich lässt. Natürlich sind hier noch Wachen unterwegs. Egal. Er ist nirgendwo, ich darf keinen Schaden nehmen. Das war der einfachste Weg. Wobei, wahrscheinlich hätte ich so laufen können, wie die mir gezeigt haben. Oh ja, das wäre schlau gewesen. Oh Aber ja, naja, dann müsste ich wieder alles neu machen. Aber ich komme da nicht mehr so einfach hoch, ne? Äh, ja... Haben wir so viel Zeit verloren schon. Und er geht wieder nach unten. Okay, das sind meine Leute. Ja, ich mach kurz eine D Synchro und dann fangen wir nochmal neu an. So. Checkpoint neu laden kann ich ja nicht, sonst muss ich dann mal hochklettern, was mich richtig ankacken würde. Oder? Ich wüsste nicht mehr. Also, die wollten mir ja mitteilen, dass ich hier durchlaufen kann. Was ich natürlich verstanden habe und mir gedacht habe, ich bin schlauer als das. Also mache ich es auf meine Weise. Das hat nicht geklappt. Aber niemand ist pissed, wenn ich das mit meinen... So dumm wie Vieh. Wir werden sehen Daher, wenn Blut auf deinen Bunden fließt. Nun Longinus, nimm den Speer zur Hand. Ja, nimm den Speer und tu unverzagt, was dein Herr und Meister dir gesagt. Die gute und längst überfällige Tat. Könnt ihr? oder mich. Hä? Alter! Ja, klar, er hat jedem Bescheid gesagt, natürlich, wenn er mich zwei Sekunden zieht, bevor ich ihm die Kühle durchschnitze. Logisch. Okay, also den ersten machen wir mit dem Adlerfall, danach die letzten drei mit meinen Assassinen. So. Das ist mit dem Todessprung. Letztendlich Adlerfall, wie komme ich jetzt darauf hin? Ja? Ah, hier ist ein Schatz. Ich dachte mir schon, hier ist der Fall. Das heißt, dann haben wir sicher genug Geld fürs Kolosseum gleich. Nein, nicht mal. Der ist richtig schlecht gespawnt dahin. Fließen Blut und Wasser und meine Augen täugen nicht ich sehe beide Ich kann nicht rennen Herr, Ich kann halt echt nicht rennen Oh je oh je Und wehe mir Was habe ich getan den Mann vor mir vergeben mir verschlug ich an seiner Stadt und Gnade Herr Flehe ich nun muss ich hier rein ich hoffe ja muss ich Schlagen diesen Mann Geschmäht, der keine Schuld Geladen, denn Wahrlich, Gottes Sohn Ist er, drum gebe meine Gruft ich her, auf dass Er darin begraben Der König voller Gnaden Ich hoffe Joseph, das ist mein richtiger Punkt Ich bin sicher, das Ist Gottes eingeborener Sohn, geht Fragt Pilatus nach der Leiche Auf dass er begraben wird ich werde euch helfen, ihn angemessen beizusetzen. Wahrscheinlich nach da vorne. O oh Pilatus, hochverehrt. So ihr mögt eine Bitte mir gewährt. Den Prophet, der heute starb, lasst mich legen in ein Grab. Josef, stets bereit in gutem Glauben. Wenn der Centurio sagt, dass er tot ist, weise ich euch nicht. Cool. Ha, ihr könnt Pietro nicht retten. Er trank vergifteten Wein. Wie ich es Cesare versprach, ging ich doppelt sicher. Ich bin noch nicht tot. Ich kann nicht her, um euch zu töten. Der, durch den ein anderer Mann an die Macht kommt, ist seines Unterganges Schmied. Okay. Oh. Das haben wir aber nicht geprobt. Ich hätte eine Rüstung angehabt, wenn ich nicht ähm, Custom -Skins, halt Skins hätte. Nicht schwimmen ist meine volle Sinfo, das ist wir laufen in die Stadt. Warte mal, da müssen wir das aber anders machen Skin, sorry. Ja, jetzt ist es eigentlich eh schon zu spät. Der hätte halt eine Rüstung angehabt, ne? Ja, das. Ja, okay. Ich dachte mir noch, ich bin doch so auffälliger mit, mit diesem mit dieser Kutte, aber ja, alles klar. Das macht Sinn. Ich spiele heute vielleicht 3-4 Stunden und dann gehe ich wieder DVD spielen und renne den Rest raus. Ja, genau, so. so bin ich natürlich weniger auffällig. Gehen wir zum Schild, wo ich denn das kaufen kann. Ah, wir kommen hier gleich hier raus, okay. Seid ihr euer Retter? so. Okay, wie kann ich hier schwimmen? Bitte, man hat ihn vergiftet. Diese Blässe, Cantarella, trinkt dies. Schnell, wartet einen Moment. Es geht mir etwas besser. Ich lass uns gehen mal weg Adler, jetzt. Das wird euch bald heilen. Ich kann euch nicht genug danken. Ich... Den Schlüssel zur Engelsburg. Los. Wovon redet ihr denn? Ich bin doch nur ein Schauspieler. Cesare Weiß von euch und Lucrezia. Hier. Ja. Halt! Wartet right. auf uns! Wir hielten euch für tot, Herr Ezio. Noch nicht. Wohin führt dieser Weg? Nach Norden, vor die Mauern. Lasst mich durch, ich muss den Drogen oh. helfen. Und Momento, ihr wart bei der Villa Auditore während des Angriffs. Oh nein, jetzt wieder getötet. Ich dabei. Oh, ja, ich komme dem aber nicht näher, ne? Aber ich glaube, ich habe den gerade getötet. Äh, ja, super. Ja, wie gesagt, ich habe den gerade Ich dachte, ich muss den loswerden, aber nein. Ich habe da schon gesagt, es ist doch komisch, dass der wieder rausrennt, aber naja. Ich hab mir nicht gedacht, dass es so deep wird mit dem... Ich dachte halt, ja, ist halt ein Idiot, ne? Da will ich halt sterben nur gut ist. Voll dramatisch und so, aber... da hat es die Infos. Ja, Ezio, so sieht schon geil aus, auch. Ich frag mich halt, wie ich an den reinkommen soll. Ne? Vielleicht mit dem Pferd. Wobei eben das Pferd rennt auch nicht wirklich schneller. Der Verräter, nicht Machiavelli. Lang leben die Borgia. Ärger! Ich hatte recht. Ich muss La Volpe aufhalten, bevor er Machiavelli erreicht. Ja, wir bleiben jetzt mal normalen Skin. Wie gesagt. Okay. Jetzt hier Voltorama am Start. Ich weiß ja nicht mehr, wo ich hin muss. War mal mal kurz... Ah, ich muss die ganze Zeit nicht schwimmen. Okay, okay. Ah, ich weiß wieso ich nicht schwimmen. Okay. Oh Gott, oh Gott, das wird mega knapp. Ah, jetzt geht die Musik richtig ab. Ich finde es richtig gut, wenn so stimmige Musik dabei ist. Jetzt bin ich nicht Komme ich da überhaupt rechtzeitig drüber, wenn ich nicht schwimme? Verpisst euch! Gott. Lauf, lauf, lauf, lauf, lauf. Ja, ich hab's geschafft. Ich habe den Verräter entdeckt. Was? Oh. Einer der unseren. Er half beim Angriff auf die Villa. Hier, er trug diesen Brief. Mein Gott. Gute Nachrichten. Besser als ihr ahnt. Widerstehe ich in eurer Schuld, Ezio. Welche Schuld gibt es zwischen Freunden, die einander vertrauen? Ja, danke, dass ihr mich rechtzeitig informiert habt. Kommt, Niccolo, wir haben viel zu lange nicht geredet. Ich hörte, das Passionsspiel im Kolosseum nahm eine unerwartete Wendung. Wirklich? Anscheinend ist Jeso diesmal drei Tage früher auferstanden. Puh. Lustig, dass wir gerade äh, Wustern haben in so ne. <lacht> okay, das war jetzt Action. Vertraut dem Wissen eures eigenen Vertraut.